ich bin Irene, ich studiere Verfahrenstechnik an der TH WING und das mache ich ausbildungsintegrieren. Das heißt, jeden zweiten Freitag und Samstag bin ich an der Hochschule. Unter der Woche arbeite ich ganz normal und habe eine Ausbildung absolviert. Nächstes Jahr, wenn ich mein Studium beendet habe, habe ich nicht nur einen Bachelorabschluss, sondern auch einen IHK-Abschluss. Das wollte ich damals unbedingt so machen, weil ich dann im Studium das, was ich in der Praxis lerne, auch theoretisch vertiefen kann. Andersrum aber auch in der Praxis das, was ich im Studium theoretisch gelernt habe, noch mal sehen kann.